Das Stadthaus in Krefeld. Man kennt es. Scheint wohl gemeldet zu sein vor ungefähr vier Wochen. Aber solange Autos links und rechts noch vorbeikommen, wird hier nichts gemacht werden. Das ist ungefähr 20 cm abgesackt. Ist ja nur ein Radweg.